do Weil in der Krieg hält mich sehr wichtig und du hörst kein bisschen Ich brauch nur ein Beat und zack ran als bitten Ihr habt keinen Plan von der Situation Ich schnapp mir das Mike und dann kriegt ihr Patron Geladen mit Wahrheit und ein bisschen Humor Gelabert von engen